Willkommen zurück zu Pokémon Gigaschild. Oh, und was ist das? Die Kronenschneelande? Du hast den Kronenpass erhalten. Zeige ihm dem Personal am Raspberry Bahnhof, um zu den Kronenschneelanden zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer voller Rätsel und legendärer Pokémon, die in den verschneiten Landen darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Aha. Das hört sich ja sehr interessant an. Ah, Raspberry Bahnhof. Okay. Auf jeden Fall äh, kommt er jetzt hier ein bisschen früher als erwartet. Äh, wir haben nämlich erst Ende Oktober. Eigentlich soll es irgendwie Mitte November kommen, aber haben die ja haben die sich verfrüht. Ja, kann passieren. Und äh, ihr fragt euch sicherlich, warum habe ich sechs Pikachus mit Hüten in meinem Team? Ich kann euch sagen, ich weiß es auch nicht wirklich, aber ähm, wenn ihr die haben wollt, ich kann euch ganz kurz zeigen, wie die aussehen. In der Beschreibung lasse ich euch die Codes für die. Man kann sie noch alle bekommen. Es gehen aber nicht für immer Was ihr dafür tun müsst, einfach die Codes in der Beschreibung seht, ihr geht auf Geheimung schenkt Dann ganz schön gehalten Und dann Seriencode Passwort empfangen Und dann kann man hier Wenn es jetzt verbindet hat Den Code eingeben Momentan, jetzt wo ich das aufnehme Also am Release gibt es 6 Es gibt aber noch zwei weitere später ich glaube, der von Sonne und Mond und dann noch ein komplett neuer. Ich weiß auch nicht mehr. So, aber ich will nicht mit sechs Pikachus äh, losreisen. Deshalb, ignoriert ihr bitte die ganze Mirablas. Und äh, ich würde sagen, wir tun andere Punkte mit unserem Team. Das ist unser folgendes Team gewesen. Die fünf. Das war ein sehr tolles Team. Ähm ja, ein anderes Team. Da sieht man es, die mit den lila Dingern. Vorne das ist mein richtiges team aus meinem haupt play Ich bin gerade überlegen was ich überhaupt ins team nehmen möchte Zumindest fürs erste Oh ja hier noch für, schön am flexen sera ora shiny für die die den stream gesehen haben die wissen das bestimmt Und ich habe gerade ein problem was mache ich eigentlich wo, wo tue ich die nächsten pokémon hin? einfach hier Ne ne ne. okay tue ich sie einfach hier den mann aber ich, ich will das ein das erste pikachu hier oben möchte ich erstmal drin lassen weil ich vielleicht ja mal ein Head Pikachu im Team haben will. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass ich Galalasho im Team haben möchte. Und vielleicht eins der neuen Legis. Aber so wirklich viel weiß ich noch nicht, wie ich mein Team gestalten möchte. Und ich mache das jetzt auch ein bisschen uncut, damit ihr seht, dass ich gar keinen Plan habe. Und äh, alles bleibt ist. Und, ne? Ja. Ach stimmt, Sa äh, Saber gibt es auch noch. Hier. Den ja. Den gibt es auch noch. Ja, ähm... Wir könnten Sarah Ora reintun. Why not? Ah, ich merke gerade, wir müssen Pikachu erstmal noch eine Attacke beibringen, weil... Ähm, diese Pikachus, die können voltackle erlernen. Aber dafür muss man erstmal zum äh, Attackenerinner. Ich glaube... War nicht, nicht Pokédex-Karte war das. Ja, ein bisschen lange her, als ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube, die sind in fast jedem Pokémon-Center. Kann das sein? Ich, ich, ich fliege einfach mal hier nach Brassberry. Da müssen wir sowieso gleich hin. Und dann kann ich doch einfach ins Pokémon Center rein, oder? Es müsste funktionieren. So. An einer Attacke erinnern. Ja, genau. Okay. Dann nehmen wir hier Pikachu. Egal welches von den Pikachus. Alle können es erlernen. Hier, Volt Tackle. Ich empfehle euch, er lernt alle Volt -Tackle. Ist eine sehr gute Attacke. Angriff mit Elektro Tackle. Der Anwender nimmt dabei selbst großen Schaden. Das Team wird eventuell paralysiert. Ist eine sehr starke Attacke. Ähm, muss ich nur gucken, was will ich dafür nicht haben. Be beim Ash Pikachu. Was soll Ash Pikachu haben? Also Volt ist schon ziemlich gut Elektro-Netz. Vergegängnisprung am Elektro und sekt daran. Na, möchte ich nicht. Ist mir zu komplex. Ash ist nicht so komplex, okay? Was kann er eigentlich noch erlernen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir, uns, können wir uns ja anschauen, was er noch hat. Aha. Bitterkuss? Der ist männlich. Aber okay, wenn er leider Blutekuss will. Keine Mann. Äh, Wangenrubler. Okay. Aha. Donnerschock Muss eigentlich, ne? So für ein ash Pikachu muss Donnershock eigentlich rein. Aber ist eine sehr schwache Attacke. Naja, lass was. Äh. Ja. Alles klar. Okay. Dann auf zum Bahnhof. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich habe mich nämlich nur von den neuen Pokémon Spoiler lassen. Ansonsten weiß ich nichts. Also weißt du, nur das Wichtigste weiß ich. Ja, warte, wo ist der Bahnhof? Ach, der ist da unten. Ich bin in der Mitte von der Stadt, ne? Hier noch unten. Ja. Guck mal, langsam ändere ich mich. Yay. Alles klar. Ähm... Um, muss ich mit dem reden? Guten Tag. Oh, du bist ja im Besitz eines Kronenpasses. Demnach kannst du jetzt auch zu den Kronenschneelanden reisen. Wo soll es hingehen? So, am Kronenbahnhof. <lacht> oh, wir gehen nach links? Warte, was? Ah, LOL! Okay, das ist cool. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das finde ich cool. Das ist einfach unten. Einfach eine Erweiterung für die ganze Insel. Oh, ihr müsst wissen, ich liebe Schnee. Deshalb bin ich ein klein bisschen gehypt auf diesen DLC. Ich habe Erwartungen. Muss ich zugeben. Oh, Hi. Hallo, dich hat es sicher zum ersten Mal in die Kronenschneelanden verschlagen, wie? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon hier in der Gegend. In letzter Zeit wurden einige uralte und seltene Pokémon in den Kronenschneelanden gesichtet. Hilfst du mir dabei, mehr über sie zu erfahren? Dafür aktualisiere ich auch deinen Pokédex. Dein Pokédex wird aktualisiert. Dein Pokédex wurde der Kronenpokédex hinzugefügt. Viel Erfolg bei der Vervollständigung deines neuen Kronen-Pokédex. Falls wir das überhaupt jemals machen werden... Hi! Was ist hier bloß passiert? Da komme ich nach langer Zeit zurück in meine Heimat und alles hat sich verändert. Es ist viel kälter als früher und überall sehe ich Pokémon, die aussehen, als wären sie aus Stein. Was? Okay. Wo kommt mein Pokémon so mag. Supermarkt? Supermarkt? Habe ich überhaupt? Ja. Bälle scheine ich zu haben. Ich muss mal ganz kurz das Spiel für mich lauter machen. Ich möchte die neue Musik genießen. Ne, kaufen mal ein bisschen mehr Tränke. Ich weiß halt nicht, ob ich sie brauche. Aber ich hab, ich bin eh reich. <lacht> ich kann mir alles leisten, wenn ich will. Äh, Ja, ich komme später einfach vorbei, wenn ich was brauche. Ja, ciao. Ui. Schön, schön. Ich muss sagen. Die Rüstungsinsel hat mir mehr gefallen als das Hauptspiel. Und deshalb habe ich jetzt Erwartungen für den zweiten DC. Mann, du bist ja wie eine Klette. Hör endlich auf, mir dauernd nachzurennen, Dad. Ach Achso, das war ein Mädchen. Ja, kann man ja nicht wissen. Boah. Ich will einfach nur in Ruhe in De deiner riesen von ein dynamax abenteuer gehen. Und zwar allein. Ich kann es kaum erwarten, gegen jede Menge seltene Dynamax-Pokémon zu kämpfen. <lacht> Keine Sorge. Dein cooler Papa hier hat ein noch viel spannenderes Abenteuer in petto. Du wirst so viel Spaß haben, dass du dich am liebsten selbst dann maximieren würdest. Danke, aber nein, danke. Geh mir nicht auf den Zeiger. Ähm, alles okay mit euch beiden? Na gut, wenn du nicht zur Vernunft kommst, schreie ich eben so lange herum, bis du nachgibst. Hast du Hirnfrost? Das wäre ja oberpeinlich. Hey, hallo, du da drüben. Dieser alte Störkopf will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Kannst du mir helfen? Ja. Klasse, könntest du ihm dann für mich eine gehörige Abfuhr erteilen? Hör mal, Mädel. Mir gefällt zwar nicht, dass du deine Nase in Angelegenheiten steckst, die dich nichts angehen. Aber vielleicht bringt es die junge Dame ja zur Vernunft, wenn ich dich im Kampf besiege. Ich bin Pioni. Und du bist naiv, wenn du denkst, auch nur den Hauch einer Chance gegen meine stahlharten Attacken zu haben. Scheiße, ich habe nur Pikachu und Serora im Team. Ich hab... <lacht> ich hab mein Team gar nicht aufgebaut. Wir kämpfen einfach mit random Puppen, die ich gerade noch zur Verfügung habe. Patina Raya. So einer bist du also. Machst du hier den, den, äh... Bösewichten aus dem Hauptspiel macht. Ta, ganz schön mutig. die ist einfach zu einem ehemaligen Abenteurer irgendwie ne? äh, Level 70. Ja komm, Serora, shiny. Konnte mal für eine Zeit lang bekommen und jetzt nicht mehr. <lacht> Pferdestärke. Er ja, ist so stark wie ein Pferd. Oh nein. Das macht Aua und Aua ist nicht schön, vor allem auch sehr viel Damage, weil er sehr effektiv ist und, äh, das ist ein bisschen blöd, weil es ist mein einziges Pokémon, wenn ich jetzt down gehe, sehr, sehr peinlich. Aber gut, ich, <lacht> das war nicht auch meine Schuld, ich hätte vielleicht sechs Pokémon rein tun sollen, aber, keine Ahnung. Komm, machen wir mal Nachkampf, reicht. sollte down gehen. Ja, wie Level 100, äh, geht eigentlich jedes Pokémon down. Hut du, das hat gesessen, aber jetzt sind wir an der Reihe, pass auf. Okay, wenn du das sagst. Der Film ist interessant. Nice, Level 30 Slam. Du willst Slam erlernen? Ja, okay. Kannst du gerne machen. <lacht> so ein kleines Pikachu einfach mit einem Hut im Team. Der Film ist nicht schlecht. Stollos? Wann hab' ich zuletzt ein Stollos gesehen? Und schau Pokémon, beißt du dir die Zähne aus. Je mehr sie einstecken, desto härter werden sie. Ah, ich weiß wo. In meinem Pokémon silber Play, play es momentan noch läuft, ne? Da würde ich gerne vorbeischauen. Ähm, ja, aber jetzt wollen wir erstmal Schola zu kaputt hauen. Also du überlebt. Robustheit, oder? Locker Robustheit. Ja, scheiße, ich bin tot. Ich hätte gerade noch Ruczukeep, scheiße. Komm, sei leise mit deiner freaking Bäre. Oh, verfehlt. Tja, triffst du wohl mein Shiny Serora nicht, was? Ich muss dringend mein Team wechseln, ey. Feuerfeger! Und gewonnen! Was? pikachu schon Erfahrungspunkte? Ah, es ging ja in dem Spiel alle. Ich wollte gerade den rauswitchen. Lol. Ähm, ladungsstoß. Aha, ladungsstoß hört sich scheiße an. Mhm, mhm, mhm. Ah, ist aber schwächer als Donnerbitz du, ne? Dann, dann lieber nicht. Oh yeah, Pioni! Oha, da habe ich den Mund voll. wohl Voll genommen. Tja, darfst du nicht so viel essen, ne? <lacht> dass ich mal derart von einem jungen Mädchen platt gemacht werden würde. Hm? <lacht> Mila ist weg! Wo steckt meine Tochter? Äh. Ist das echt deine Tochter? <lacht> aber klar doch! Ist das, was ist das denn für deine Frage? Ich bin extra mit Mila hergekommen, um unseren längst überfälligen Vater-Tochter-Ausflug in Angriff zu nehmen, aber. Sie hat offenbar so wenig Bock darauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt, nur um die Kurve krassen zu können. Tahaha, so kenne ich meine Mina. Das ist ihre ganze persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Bestimmt. So ist sie eben, meine liebe Tochter. Ein echtes Goldstück, oder? Aber wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine. Meine mit Herzblut geplante, legendäre Expedition starten. Moment, hatte sie nicht gesagt, sie wollte zu einem düner gehen oder so? Ha, sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, hast gut gekämpft. Man sieht sich, stolharter Trainer. Warum erinnert mich ein bisschen an Hopp? Macht mal Angst. Ähm, ja. Wir sollten vielleicht mal sechs Pokémon im Team haben. So, hier ein kleiner Shotcut, für die, die es nicht wissen. So, Bisaflor floor ist ja toll. gift wird ersetzt. Äh, Zahnpasta können wir auch reintun. Schlappel, wula ist ein bisschen OP, ich weiß nicht. Wir können da schon mal Bisaflor floor reintun, ne? Bisa floor ist ein tolles Pokémon. Mhm. Gift-Brawler dann nicht mehr, einfach weil es jetzt... Das ist Lamos und es gibt jetzt äh, Lasho King und ich werde gerne Lasho King im Team haben. Wir äh, könnten vielleicht wir können so einen Mix machen zwischen beiden Teams hier so. Oh, it's your time, baby. Könnten wir machen, theoretisch soll ich das machen. Oh, Kursi, Kursi muss rein. Das ist Schneelande hier. Ja, du kannst doch rein, Seraora tue ich dann raus. Ist ein bisschen VP, merke ich. Und falls euch wundert, warum ich fast gar keine Pokémon habe, liegt einfach daran, dass ich das Spiel nicht wirklich spiele. Ähm, vielleicht irgendwann sammle ich, die sind alles einfach Pokémon, die ich random gefangen habe. Ähm, ja... Ich muss mal ganz kurz gucken. Wegen den Pokémon, die ich jetzt reinnehme ins Team. Ähm, aber ich glaube, das passt so. Ich könnte Pony vielleicht noch reintun. Na ja, komm, tun wir Pony rein. So. Das wird zumindest erstmal ein bisschen was haben hier im Team. Aber guckt euch Pikachu an, ist nicht süß. Mit der Kappe. Alles toll. Okay. Und hier sind wir nun am Anfang unseres zweiten DLCs Abenteuers. Oh yeah. Und wenn ich den durch habe, werden wir noch äh, die ganzen Bonus-Sachen machen. Ja, Denn es gibt noch ein bisschen Bonus-Content, auch im Hauptgame, die ich noch nicht gezeigt habe. Und da werde ich gucken, dass ich den auch noch mache, falls ihr euch dafür interessiert. Hier sehe ich schon mal ein paar Keifel. Was macht Wablu hier? Oh, Rosana. Cool, cool. Schön äh, Eis-Pokémon zeigen. Schön, dass Eis-Pokémon auch mal ihre Liebe hier gezeigt bekommen. Das finde ich nice. Ich muss sagen, auf mein erster Einblick hier, das sieht schon ganz nett aus. Also, ich habe äh, Erwartungen wie ich schon bereits öfters sagte. Und ihr wisst es, ich mache zwei Videos an, an einem Tag mit 30 Minuten Content pro Video, dass ihr schön ganz viel hiervon sehen könnt. Und ich habe einen Schneeball erhalten, super. Das versteckt wahrscheinlich Eisattacken oder so. Und äh, kurzen Lucky Lucky auf die Kati. Denn wir kommen gerade wirklich einfach von Fullogam hier rüber. Es gibt hier oben den Kronentempel. Hier ist der Schneegipfelpfad. Aufstiegstunnel. Schneeschlucht. Soweit ich weiß, das ist es hier ganz linear deshalb. Äh, rauschende Höhlen. Dreiwegpass. Aha. Sohle des Giganten. Okay. Hier ist es dann nicht mehr schneehaft. Ballseehöhle, Hügel des Dünerbaums. Balseeufer. Uralter Friedhof. Bett des Giganten. Also gibt es wirklich viel zu erkunden. Frostfeld, Freestyle, und wir sind gerade in Schlitterfeld. Ja, wir werden auf jeden Fall ein bisschen erkunden. Ich habe jetzt schon verloren, wo ich sind. Nein, wir sind da. Okay, alles klar. Uh, nice. Ich glaube, das ist auch mal Gaga heißt das, glaube ich. Ich bin Gaga. Was, das ist ein Pokémon? Lol. Kann jetzt ein Nom fangen? Ein bisschen overratedes Pokémon, wie ich finde. Pika! 70 oder? Oh, ne, Fluch, bitte, bitte, bitte, danke. Ich sollte vielleicht nicht po Pikachu vorne haben. Nicht, dass es so dann gleich stirbt. Tun wir lieber was anderes nach vorne. Hier Kursi ist am wenigsten gelevelt, kann gerne Kursi nach vorne. Warum nicht? schräg äh, Schrägrauch. Das finde ich schräg, das, was sie findet. Oder waren wir da schon? Ja, oder? Ja. Okay. Versuche ich jetzt in der ersten Folge noch ein bisschen viel noch zu zeigen. Oh. Zum Beispiel das dort hinten. Das Pioni. Das hier ist also dieses Dina-Riesennest, ja? Da drin kämpft mein Töchterlein, also gerade gegen seltene Dynamax-Pokémon und hat jede Menge Spaß dabei. Hä? Oh, du bist doch die von hier vorhin. Ähm, du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Danke, Pioni. Also dann, volle Kraft voraus! Keine Sorge, Mida. Papa ist direkt hinter dir. Habt nicht zu viel Spaß ohne mich. Ähm, ja. Hey, Kids, I'm cool. Oh, hi, Mammutel. Das ist schön, dass du hier bist, aber es ist traurig, dass du so verdammt klein bist. Warum ist Mammutel klein, Leute? Ich hab gedacht, das wäre doppelt so groß. Und es läuft auf der Schelle. Nee, also das, das, das ist Beleidigung. Und meine Pummel laufen wir nicht mehr hinterher im DLC-Bereich. Vielleicht noch später, aber gerade nicht. Super, okay. Schon ein paar Downgrades. Aber was ist das hier denn eigentlich? Da wollen wir doch mal rein. Was ist denn das? tüner Nein, nein, nochmals nein. Ich bitte sie, das geht so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter ist doch da drin. Das mag sein, aber... Aber was? Ich brauche auch, auch bei diesem äh, äh, Abenteuer-Dings damit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte Abenteurer von allen. Wie ich Ihnen nun schon mal mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Hm. Oh, du bist wirklich gekommen. Tag auch. Ich bekomme hier eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forscherin darf mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll hier der Sturkopf sein? Ich habe es ihnen schon oft genug erklärt, aber sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Deine zu abenteuer sind ein äußerst gefährliches Unterfangen und... Grr, dieses wissenschaftliche Palaver macht mich wahnsinnig. Wir drehen uns die ganze Zeit nur im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du dir meine Erklärung anhören? Dann könnte ich euch zusammen durchlassen. Oh, endlich gibt, gibt sie mal was von sich, das Hand und Fuß hat. Wäre es so nett, dir ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen, okay? Klar, natürlich. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Hallo? Pokémon sind mir bei meiner Forschung eine große Hilfe. Ja. Kein Käfer, keine UFO-Käfer. Ich kann dir fantastische Waren im Tausch gegen Dünererz anbieten. Aber wir haben noch Dünererz, oder? Nein? Haben wir alles schon ausgegeben Oder gibt es neues Dünnererz. Oha! Ultra... Warte, was? Es gibt Ultra-Bestien? Wow, es gibt Ultra-Bestien. Cool. Das wusste ich nicht. Ach, Rüstung-Erz und Dyna-Erz weiß was anderes. Ah, okay. Möchtest du mir meine Erklärung zu Dynamax Abenteuern anhören? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann! Du warst was gut bei mir! Gut, dann beginne ich mit der Erklärung. Das dünner lässt ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galerie und nicht so Gesicht bekommt. Dynamax-Abenteuer schließt dich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkundet das rätselhafte Dynariesennest. In den Tiefen des Nests war es ein legendäres Pokémon auf dich. Ein Giratina vielleicht. Die Dynamax-Abenteuer bestreitest du an der Seite eines geliehenen Pokémon. Zu Beginn des Abenteuers muss daher jeder Spieler einen Leit-Pokémon auswählen. Oh, das ist cool. Das ist ein bisschen wie jemand perl oh, Im Inneren des Dynariesennests gibt es. Etliche Abzweigungen. entscheide dich gemeinsam mit den anderen Trainern für einen Weg und tritt dann gegen die dortigen Pokémon in Dynarades an. Fängst du ein Pokémon, kannst du es gegen deinen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen. Eure eigenen Pokémon lauten dort leider Gefahr, durch die hohe Konzentration an Galapartikeln außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leih-Pokémon an, deren Resistenz gegenüber Galapartikeln sie vor diesem Schicksal bewahrt. Ah, oh, jetzt schnell ich's! Wir sollen uns drei Pokémon-Partikel ausleihen, um damit so richtig aus Kontrollen zu geraten und ende wohl deine Trainer fangen zu können. Weiter können Sie nicht daneben liegen, guter Mann. Dort drin ist es gefährlich, also halten Sie sich bitte an die Regeln. So richtig blicke ich immer noch nicht durch, aber spannend glückt das allemal. Also gut, die komplizierten Erklärungen spare ich mir jetzt mal. Ich sehe mir das lieber mit eigenen Augen an. Halte durch, Mila, dein Papa ist bald da. Moment, das können Sie doch nicht einfach... Das ist so gefährlich. Was ist nur mit diesem Mann gefahren? Und warum ändert sich mein Gesicht so an Präsident Rose? Ja, das dachte ich mir auch. Das, der sieht ein bisschen aus wie Rose. Falls du ihm nachlaufen möchtest, nein, das solltest du nicht. Aber falls du nicht an deiner am stützen möchtest, lass es mich wissen. Ja, möchte ich gerne. Jetzt hast du mich sowas von voll gelabert, jetzt will ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, okay, speichert mein Spiel. Kannst du gerade machen. Da das dein erstes dynamax abenteuer ist, solltest du dich zu, ja, zunächst allein daran versuchen, um dir die Regeln einzuprägen. Okay. Allein kämpfen. Leider die einen Pokémon aus? Gufa, Wolverer, Kost. Oh, ich liebe Kostoso. Ich will Kostoso haben. Mm. Warum kriegen die jetzt andere Pokémon ins Gesicht? Warum kann ich jetzt nicht äh, sowas nehmen wie die oder so? Okay. Egal. Ach, das ist es! Aus dem Nest schaltet eine starke Energie des Typs Wasser? Palkia? Apollo oder Rex Blizzard? Ähm. Rex Blizzard. Weil der Geist nicht mit Typ normal. Wir haben uns das Outfit vom letzten dlc Aber ändert sich das nicht irgendwie? Wann haben wir eine neue Klamotten bekommen? Sonst also, gehen wir auch so rumlaufen. Ist ja auch nicht so schlimm. Okay! So, mein Freund. Es wird Zeit, dich kaputt zu halten. Das macht am meisten Damage. Dann machen wir das. Dum Du, du, du, du. Ich kann nicht sagen, wie lange wir das jetzt noch brauchen. Wir sind jetzt bei Folge 56. Und vielleicht bis 70? Ich schätze nur. Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja voll easy. Oder Death Shield. Nee? Nö. Dann ist er tot. Ja, GG. Ne, er lebt. Okay. So, schön dass erstmal Initiative senken. Das, was Rex Biss am meisten braucht. <lacht> Vergiftet. Das ist doch schön. Mit anzusehen. So. Einmal draufhauen. Und schon tot. Nice, gut gemacht, Wolfgang. Kann's fangen? Oh, man kann es fangen. Ähm, klar, warum nicht? Ne? Ich nehme geschenkte Pokémon gerne an, ne? wenn ihr da draußen nicht schenken wollt. Ne? Also, außer die sind gehackt. Superfang? War das gerade ein Superfang? LOL, das glaube ich super fangen, oder? Was? Ich kann beide Team aufnehmen oder jetzt nur Rex Blizzar? Ne, Rex Blizzard nur. nur. Ach so benutzen! Ähm, ne. Warte, besitze ich das jetzt nicht? Das ist kompliziert. Das ist Wasser. Was? Ich habe gar nichts gemacht? Warum geht jetzt einfach Elektro? Hä? Ich habe nur Angst, damit die Sequenz weggeht. Okay, dann random, was kommt? Ja. Voltula. Ne, warum nicht? Mir egal. Äh, die ist blöd. als einfach so für mich entschieden hat. Schade. Ähm, ich mache einfach Gigastroß, oder? Meine AP gehen aber auch weg. Ah. Ah, okay. Ja, Wolverock ist aber, wie ihr sehen könnt, eigentlich die beste Wahl gerade. rip Elektrofeld aktiviert, ja. Seine arme Zungenhand. Es funktioniert einfach ganz normal wie ein normaler Raid, aber. Ja. Ne. Äh nein, danke, ich krieg's da sowieso nicht, dann macht's keinen Sinn es zu fangen, dann kann's gerne abhauen. Aha. Oh, gibt's Trainerkämpfe? Oh, no. Hier gibt's Trainerkämpfe. Ist er voll, mit. warum geht die Kamera nach oben? Ich kann doch nicht gucken. Was ist denn da los? Ah, oh, ich muss manuell. Ja, fair. Ja, geht da lang. Kampf. Keine Ahnung. Was? passiert hier gerade? Oder oh, rechts hätten wir, nee, keine Ahnung, was wir hätten. Ah, ah, Items. Überreste ist ganz gut. Guck mal, Überreste. Oh, schön. Sehr nett. Das ist ein Trainer. Nee, ja, Wasserlegi. Palkia würde mir jetzt einfallen. Vielleicht Lugia. Äh, Sekunden? Was? Wasser? Ah, Kaokto. Okay. Ka ist, glaube ich, Wasserkampf, ne? Ungefähr. Wir machen noch in dieser Folge das Abenteuer hier. Und um, denn ich möchte jetzt hier ungerne cutten. Das wäre ja ein bisschen blöd. Machen wir halt die erste Folge des jetzt ein bisschen länger, ne? Erste Folge kann man ein bisschen länger machen immer. Ich sehe das hier auch als erste Folge und nicht als wirklich ein Anhang, obwohl es eher ein Anhang ist mit Display. <lacht> Weil wir mussten so lange darauf warten, bis ich das weiter weitermachen konnte. Ah, ich kann nicht weiter. Ich hoffe, die anderen kriegen das auch hin. Aber die machen keinen schlechten Job. Ich finde deine Raids und sowas eigentlich ziemlich langweilig. Allgemein, die Naturzone im Hauptgame war sau langweilig. Ich habe sie gehasst. Aber im DLC war sie ganz nett. Muss ich zugeben. Im DLC die, war die Naturzone ganz nett. Also die war jetzt nicht schlecht. Volvox hier MVP, wie man sehen kann. Jetzt steht das bei jedem, bla, bla will niemand sehen. Wir haben es verstanden, warum steht nicht einfach Angriff von allen gestärkt? Nö, Angriff von denen gestärkt. Angriff von denen gestärkt, Angriff von denen gestärkt. Ich will man nicht wegskrippen Und geschafft. So. Und nun welches Legi kriege ich zu Gesicht. Und kann ich aufs Thumbnail packen, was ihr wahrscheinlich schon längst gesehen habt. Juhu! Es wird wer sein. Ist es wer? Ist es wer? Ich sag Pike ja. Sekunden. Cool. Kann man die eigentlich so oft fangen, wie man will, die Legis hier? Ich könnte sie gerne trade. Ich habe sowieso zwei Sekunden, glaube ich. Müsste ich eigentlich von Kristall noch eins haben und dann noch eins von woanders. So eigentlich, ja, von der Mega Rubin, auf vier mit noch eins Also habe ich zwei ungefähr. Vielleicht auch noch eins von Silber. Keine Ahnung. Ich fahre einfach mal drauf. Und dann versuche ich es am Ende zu fangen. T Turbo Tempo stimmt. Das hat Turbo Tempo das Ding. Ah lustig. So, Elektros ist natürlich sehr gut hier. Ich finde es gut, dass Wolf auch nicht gewechselt hat. So, jetzt komme ich dran. Okay, das tankt. Das tankt aber richtig. Das ist ein richtiger Kampf jetzt hier. Nicht nur so eine Zwischenstopp, jetzt ein richtiger Battle. Der hält aus. Ich habe noch ein Shield. Wir wissen es nicht. So wie in Pokémon Shield. Äh, sorry, Giga Shield. Ne, ne? Black to Ball. So, die Hälfte ist down. Nice. Sonder... <lacht> das Ende. <Sonderesend>. Oh. <lacht> oh Mann. Nice, nice. Alle machen schon Damage. Freudsgreifen sogar. kommt schon, die schafft das. Ja, ich kann mich nicht bewegen, leider. Aber jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ähm, Riesekuttergeld. Boah. Das ist nicht nett. Wie ist das so zweimal? Ja, zumindest geht niemand down. Brauchen nämlich gerade alle. Nein, da greife ich nicht selbst an! Muss angreifen! Nicht die Jaula! Oh. Blah, blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Ja, ja, schon klar. Songclore. rutsche, komm schon, jetzt geht down man already. Yes! Er ist down! Zwiekuhn wurde besiegt und kann nun gefangen werden. Wir versuchen es mal! Komm schon! Drückt mir die Daumen, Leute! Ich will das wie cool! Einfach aus Prinzip. Es ist ein Legi. Warum soll ich es nicht wollen? Kann man hier Shiny handen eigentlich? Das ist ja cool. Oder sind die Shiny locked? Eins, zwei, drei. Komm schon, bleib drin, bleib drin. Yes. Woo. Squidward wurde gefangen. Yeah. Ah, jetzt darf man sich ein Pokémon. Ja, pff, ich möchte Rexblitter haben. <lacht> so. Der Kuhn muss jetzt mal eins... Oh, den neuen Dünnererz. Nice. Ähm, nicht. Nee, kein Bock. Fällt nichts an. Nee, nicht. Aber wo war denn jetzt die Mila? Oh? Na, wo sind wir hier? <lacht> Einfach auf dem Battlefield. hat das Mila. Hey, dich kann ich doch. Bist du etwa auch für ein Dynamax-Abenteuer hier? Dann liegen wir zwei übelst auf einer Wellenlänge. Ich bin die jetzt Und du heißt? Ich finde, die hat viel zu viel Make-up. Oder was bei dir? Ich weiß nicht, sie kommt mir ein bisschen unsympathisch rüber. Äh, ich bin Maike. Der Name passt ja richtig gut zu dir. Kompliment an deine Eltern. Was? Mein Dad ist auch hier? Ich habe ihn nirgendwo gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn er aus Versehen wieder zum Eingang geratscht ist. Ach ja, tut mir voll leid, dass ich dich vorhin benutzt habe, um ihn abzulenken. Der kann manchmal echt nervig sein. es mit euch zwar eigentlich weiter. Echt? Du hast gegen meinen Dad gewonnen? Er war mal Arena-Leiter, weißt du. Selbst wenn er gerade Urlaub macht, ist sein Kampf gegen ihn alles andere als einfach. Hat er dir erzählt, warum er mit mir hergekommen ist? So hebelig wie er gerade ist, konnte er es bestimmt nicht für sich behalten. Er will mit mir auf eine legendäre Expedition gehen, bei der wir verschiedene Legenden, Legenden dieser Gegend und Blabla voll der Müll. Als würde ich mit meinem Alter noch brav Hand in Hand mit Papi eine Abenteuertour machen. Ist das voll peinlich. Außerdem würde ich eh viel lieber gegen krasse Dynamax-Pokémon kämpfen. Dieses Gefühl, wenn man gegen übelst riesige Pokémon kämpft. Allein schon bei der Vorstellung kriege ich ein krasses Kribbeln im Bauch. Okay. Uh, aber klar doch, ich hab die Idee. Du scheinst ja ein akzeptabler Trainer zu sein. Alten auf dieser Expedition. Also, warum gehst du nicht einfach mit meinem Alten auf diese Expedition? Äh, Ja? Und wie es das tut? Eine richtig gute Idee, wenn ich mich mal als selbst loben darf. Es würde mich schon ein bisschen leid tun, ihn allein zu lassen, wo er sich doch so darauf gefreut hat. Und sieh es mal so, du kriegst vielleicht die Gelegenheit, einem legendären Pokémon zu begegnen. Ich komme danach, wenn ich mich im Riesen das ausgetobt habe. Okay. Geht jetzt zwei ruhig schon mal auf eure legendäre Expedition. Los los. Du kannst meinem Dad ja unseren Schlachtplan erklären. Danke. Aber wenn ich jetzt mal hier aufhören darf in der nächsten Folge. Hey! Ich war auch noch schnell, äh, Screen Time. <lacht> ähm. No.